Das, das ist eine Chanson von Kassel Brodo äh, behandelt eine Art, ja, das ist eine Geschichte über eine Resozialisierung. Viele äh, sind ja viele Kinder, Jugendliche übrig geblieben, deren Eltern schon ermordet oder abtransportiert waren. Äh, die haben sich auch irgendwie durchgeschlagen, äh, mit Stelen, müssen sich irgendwie was beschaffen. Und dieser Junge hat auch ein Glück gehabt, er ist äh, zum Transportdienst gekommen in Ghetto. Transport hat geheißen, einen Karren ziehen oder schieben. Gehatem mhm. ja, Allah Heimat, Vater, Mann, geschickt mich lernen, als mein Kind verdient. Gemeint, ich will ein Doktor sein, Dame geht und gezetfert sich mit mir. Und plötzlich hat der Sturm sich zerholt. Geblieben bin ich einsam wie ein Stein. Diese gute Menschen haben zu getrudelt. Und jetzt bin ich schon wieder nicht allein. Doch ich bin vom Transport. Mich kennt bei jeder den Gast. Ich bin vom Transport. Ich heuse oh, um oh, Graf und ich war's, heuse mein Bogen, er hat den schweren Job mir trogen, und mich Stolz kann ich ein Sorgen, was von ganz hoch bin ich. Die noch der kräutige Kalte, einen ganzen Tag in Mäuel schon nicht gehabt, noch bloß sehr schmatte Hängt an Alte, es wird sein euch freut, ob ich getroller trage, Ach, wo ich weiß nicht von wo, von Bahnen, Agane, wir bin gleich in Polizei. Oi, ich agane, mein Pferd, mein Mann, Jetzt schon aber tu ich, nicht das eui. Doch ich bin vom Transport. Ich kenne da jeder im Gas. Ich bin vom Transport. Ich äußere Worte und nicht Spaß. seid mein Bogen. Er hilft den schweren Joch mir tragen. Und jetzt stolz kenne ich euch sorgen.